Im Traum nicht. Ich stehe im Wohnzimmer und lausche der Welt um mich herum. Meine Oma fährt im Hühnerstall Motorrad, mein Opa hängt im, nicht am, Tannenbaum, meine Tante macht Urlaub in Marokko und mein großer Bruder schläft noch immer, wie ihm das gelingt, fragt mich nicht, schließlich ist der Lärm, den meine Großmutter im Hühnerstall verursacht, kaum zu überhören. Sowieso ist alles ein wenig seltsam, seitdem ich heute Morgen aufgewacht bin, und die Oma im Hühnerstall ist dabei längst nicht das Außergewöhnlichste. Auch, dass mein Opa im Tannenbaum hängt, verheddert in eine grün blinkende Lichterkette, ist nicht weiter verwunderlich. Was mich dagegen umso mehr wundert, ist die Stille, die um mich herum herrscht, sieht man von den Motorengeräuschen im Hühnerstall ab. Kein Flugzeuglärm, keine Autos, die durch unsere Straße jagen, als ginge es um ihr Leben, keine Eltern, die sich gegenseitig umbringen wollen. Ich beschließe, meinen Großvater im Baum hängen zu lassen und verlasse das Wohnzimmer. Meine Oma kreischt im Hühnerstall, als wäre sie gerade ermordet worden. Ich überlege, ob ich ihr zu Hilfe kommen soll. Dann beschließe ich, dass sie allein für sich verantwortlich ist und ich nichts damit zu tun haben möchte. Ich öffne die Hintertür. Von der Veranda aus blicke ich die Treppe hinab, auf eine weite, blassgrüne Wiese. Eine Kuh schaut zu mir herüber. He du, mut die Kuh, was hast du hier zu suchen? Zieh gefälligst wieder ab, mitsamt deiner verfluchten Hütte. Das verdammte Ding hat Kelly erschlagen. Ich starre die Kuh verwundert an. Glotz nicht, so blöde, du dumme Kuh mut die Kuh und wendet sich ab. Ich frage mich noch, was ich wohl verpasst habe, warum unser Haus anstatt in einer altehrwürdigen Wohngegend auf einer Kuhweide steht, auf der wiederum missgelaunte Kühe weiden, die sprechen können, da bemerke ich den Esel auf dem Baum zu meiner Linken. Ich überlege einen Moment, dann frage ich, »Äh, Sie da, Herr Esel, was tun Sie denn da?« der Esel stößt einen Esel ziemlich untypischen Laut aus. Was ist das denn für eine verdammt blöde Frage, junges Fräulein? Nun ja, erwidere ich, normalerweise hängen Esel nicht in Bäumen, mal davon abgesehen, dass die normalerweise auch nicht sprechen können. Ich zucke mit den Schultern. Eine Katze streift mir um die Füße, plötzlich steht mein Bruder neben mir auf der Veranda. Hör mal, Jakob, wo sind wir hier eigentlich? frage ich. Wir sehen uns an, mein Bruder schweigt, ich schweige, ein Wagen fährt vor unserem Haus vor. Als der Fahrer den Motor abstellt, verstummen auch die Geräusche aus dem Hühnerstall. Aus dem Wagen steigen zwei schwarz gekleidete Männer. Ich habe plötzlich das ungemein miese Gefühl schleunig verschwinden zu müssen. Die Männer haben die Hände in den Hosentaschen vergraben. Jakob, sage ich, lass uns gehen. Die Männer steigen die Treppe zur Veranda hinauf. Ich drehe mich fort und ziehe Jakob mit mir, ins Haus hinein. Plötzlich laufe ich unter einer Brücke hindurch über eine breite Straße, in deren Mitte Bahnschienen verlaufen. Ich schaue mich nach meinem Bruder um, kann ihn aber nirgendwo entdecken. Großartig, murmle ich und blicke die Straße hinaus. Sie ist leer. Eine Bahn fährt vorüber. Aus dem Fenster winken mir viele kleine, ziemlich Zombie-mäßig ausschauende Kinder entgegen. Ich beschließe, dass mir das alles ein wenig zu gruselig wird und wende mich ab. Aus einem Fenster im zweiten Stock des großen Gebäudes hinter mir starrt mir der Esel entgegen. Da staunst was? Esel sollen nicht in Bäumen hängen. Gefällt's dir so besser? Ia. Dieser Esel geht mir ungeheuer auf die Nerven. Ich laufe die Straße hinauf, plötzlich steht mir eine braun gefleckte Kuh gegenüber. Mein Name ist Kelly. Erinnerst du dich an mich? Mut sie. Ich entscheide mich für eine Lüge. Nein, nein, ich glaube nicht. Das scheint die Kuh allerdings nur noch mehr zu erzürnen. Dein Haus hat mich erschlagen. Ich bin tot, hörst du, ich bin tot. Gefällt's dir so besser, Mu. So langsam werd ich wirklich wütend. Du wärst sowieso geschlachtet worden. Also beschwer dich gefälligst nicht sondern geh mir aus dem Weg. Die Kuh zieht ihren Kopf ein und tritt zur Seite. Eine Katze streift mir um die Füße, ein Motor wird angelassen, der Wagen, aus dem vor wenigen Minuten die schwarz gekleideten Männer gestiegen waren, fährt auf mich zu. Ich springe zur Seite und lande auf einer Luftmatratze im östlichen Atlantik. Woher ich weiß, dass das große blaue Ding unter mir der östliche Atlantik ist, ich weiß das halt einfach. Meine Tante sitzt mir gegenüber auf einem rosaroten, roten aufblasbaren Schwimmreifen. Ich klammere mich an die Luftmatratze. Aus irgendeinem Grund jagt mir die Vorstellung, das Wasser zu berühren, ungeheure Angst ein. Ist das nicht wunderschön hier? Ich wollte schon immer mal nach Marokko, seufzt meine Tante und fährt sich mit der Hand durch die blau gefärbten Haare. »Wirklich schön hier«, erwidere ich. »Ich schwimme ans Festland und hole Onkel«, sagt meine Tante. Ich nicke verträumt, dann schrecke ich hoch. Ich schaue meiner Tante nach, mein Onkel ist seit 15 Jahren tot. Etwas stupst meine Luftmatratze unsanft von der Seite an. »Na, du bist mir ja eine«, ich blicke mich um. »Der Esel aus dem Baum hat den Schwimmreifen meiner Tante annektiert.« Bringst Kühe um, so ganz ohne Grund, lässt deinen Bruder im Stich, wenn er dich am nötigsten braucht und dann lehnst du deinen Kopf zurück, als wär nichts gewesen. Ich möchte dem Esel eine Beleidigung entgegenwerfen, irgendetwas ganz Schlimmes ihn fragen, was ich denn hätte tun sollen, da wird die Sonne plötzlich von einem unförmigen, braungefleckten Ding verdunkelt. Ganz genauso ist es, mut die tote Co. Kelly mit ausgesprochen berlinerischem Akzent. Da willst du das Mittagessen mal so richtig genießen und dann wirst du von dem fliegenden Haus erschleien. Das ist doch nicht zu globen. Ich setze mich auf und bemerke die Katze, die um meine Beine streift. Mein Gott, nicht schon wieder, seufze ich. Ich höre ein Motorboot herannahen, stöhne, drehe mich zur Seite und plumpse ins Wasser. Ich setze mich in meinem Bett auf und habe das Gefühl, ganz dringend mal auf die Toilette zu müssen. Meine Katze Zoe klettert auf mein Bett und schmust sich an mich. Ich streichle ihr über das Fell. Dann stehe ich auf und ziehe die Vorhänge zurück. Ich blicke aus dem Fenster. Ein Auto rast vorbei und verschwindet am Ende der Straße um eine Kurve. Ich blicke zum Himmel auf. Ein Flugzeug fliegt vorüber. Ich öffne die Zimmertür. Meine Eltern sind schon wieder mit sich gegenseitig umbringen wollen beschäftigt. Ich gehe auf die Toilette, als ich zurückkomme, stoße ich mir beinahe den Kopf an dem Weihnachtsstern, der seit Weihnachten ungünstigerweise direkt über meiner Zimmertür hängt. In der Krippe auf der Fensterbank springt ein kleines Licht an. Ich schüttle verwirrt den Kopf. Fast glaube ich, die Kuh im besten Berlinerisch sagen zu hören, das Fest der Liebe Mädel, das Fest der Liebe.